Herzlich Willkommen in unserem wunderschönen Tonstudio. Ich bin Rico, das ist Jens. Wir nennen uns die Testoleros. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr denn, äh, einen ehrlichen und äh, seriösen Test haben wollt. Das ist auch das, was wir auf jeden Fall wollen. Bei uns, auf unserem Kanal geht es darum, Apps zu testen. Ihr könnt uns auch gerne ähm, eine E-Mail schreiben und mal anfragen, was ihr denn gerne getestet haben wollt. Und dann ähm, werden wir mal sehen, ob wir das denn testen können. So, äh, so ein Dillo oder so werden wir jetzt nicht testen. Oder ähm, Produkte, die halt über unserem Budget sind, ist auch nicht machbar. Aber ansonsten, also so Apps oder so, was kostenlos ist oder einen geringen Preis hat, können wir natürlich gerne testen. Genau. Und nicht vergessen, liken, abonnieren, kommentieren. Genau. Und zwar testen wir einfach aus dem Grund, weil wir uns gesagt haben, die ganzen Reviews, die ganzen Tests, da kommt man dann manchmal äh, an dem Punkt, wo man sich wundert, äh, wie kommen die auf dieses Fazit, auf dieses Ergebnis, wie können die sagen, dass das gut ist, obwohl das scheiße ist, ja, und äh, aus diesem Grund, um euch davor zu bewahren, ja, Produkte zu kaufen, die einfach nur, die einfach nur schlecht sind und die nicht das halten, was versprochen wird, dafür sind wir da, damit wir für euch testen, damit ihr auf der sicheren Seite seid, damit ihr wisst, gut Gutes oder Schlecht? Weil wir einfach die Schnauze voll haben von irgendwelchen gekauften Reviews. Das ist also was da mhm. so? Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, was machen Sie denn? Leite trotzdem oder schreibt einfach eure Kritik in den Kommentaren, weil wir sind ja auch euch, auf euch äh, angewiesen, damit wir äh, auch natürlich sehen, wo ist Bedarf, wo können wir besser werden und so weiter. Ne? Bis demnächst. Moin Moin und Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Enrico und ich habe heute... Bäh, was wollte ich sagen? PlaySpot Update. Macht das bitte nicht. Und was das ist, das zeige ich euch jetzt. Ich habe bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht Rewe, gewinnen sie einen Rewe Gutschein. Ich habe dann ein anderes Gewinnspiel mitgemacht, musste dann ja, verschiedene Fragen beantworten, muss ja Nein klicken, Newsletter abonnieren, Ja, Nein und so weiter. Jedenfalls ging das dann irgendwann so weit, dass mir Gutscheine angeboten wurden etc. Nun habe ich das dann aber am Ende, weil es mich genervt hat, abgebrochen und habe gedacht, okay, damit hat sich das erledigt. Dem war aber nicht so, denn ich habe den Tag darauf einen Anruf bekommen, ja, sie haben gewonnen, 500 Euro und so weiter. Und sie können noch das gewinnen, das gewinnen und jenes gewinnen. Wo ich dann gesagt habe: äh, erstmal, woher haben sie überhaupt meine Daten? Na, hat sie gesagt: Naja, sie haben doch das und das gemacht. Und ich habe gesagt: Ja, aber ich habe das doch abgebrochen. Hat sie gesagt: Na, das ist egal. Die Daten sind trotzdem bei uns eingegangen. Oh, Blödsinn. Und das hat mich schon ein bisschen verwundert. Und des Weiteren habe ich dann im Endeffekt zu der guten Frau gesagt, nein, das brauche ich nicht, möchte ich nicht. Also gesagt, okay, schönen Tag noch. Und seitdem werde ich bei meinem E-Mail-Account von Spam-Mails nur so zugebombt. Also das ist der absolute Wahnsinn. Alleine heute habe ich schon knapp an die 100 Stück und es werden immer mehr. Also, wenn ihr auch das gleiche Problem habt, ich traue mit euch. Ich kann es verstehen, ich kann es nachvollziehen. Für alle anderen, die das noch nicht gemacht haben, hier die Warnung, wenn ihr das alles nicht haben wollt und davon gehe ich mal aus, bitte lasst es sein. Solltet ihr auch schon solche Probleme gehabt haben oder noch nicht haben, dann schreibt es doch mal einfach in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, wenn euch das kurze Video gefallen hat. Alter ey. Dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal, das würde uns sehr freuen. Und ansonsten... Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis demnächst. Moin, moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Enrico und ich bin heute euer Pilot. Unser Reiseziel heute ist die Website empfohlen.de empfohlen.de ist eine Seite um Produkte zu testen und damit etwas Geld zu verdienen und wir schauen uns jetzt mal an wie das alles funktioniert. empfohlen.de das ist jetzt die Website ich habe mich schon mal angemeldet gehabt Anmeldeverfahren ist ganz normal wie immer hier habt ihr erstmal die Auflistung, Übersicht, Aufträge, Einstellungen und die Auszahlung. Bei der Übersicht sieht man erstmal seinen Testergrad. Ich bin momentan Premium Tester und habe schon mal wieder 240 Punkte gesammelt. Mein verdientes Guthaben momentan sind die 37,20 Euro. Guthaben kann man sich auszahlen lassen. Hier sieht man noch mal meine Umsätze. Ich habe schon verschiedene Sachen getestet. Das geht dann los mit zum Beispiel Spieletests Spieletest, gibt es Scan-Projekte. Dann GFK kann man sich anmelden. Lottoland, Lottospiel und Lottospiel Typ 24. Dementsprechend habe ich insgesamt 37,20 Euro. Auszahlung kann man anfordern. Dann sieht man hier natürlich beliebte Bank, Überweisung bis zu drei Werktage und Auszahlung erst ab 70 Euro. Man kann neue Aufträge freischalten, indem man die Aufgaben und Aufträge abschließt. Das kann man zum Beispiel hier sehen. Das ist unterteilt in Aufgaben und Aufträge. Aufgaben gibt es kein Geld, Aufträge gibt es Geld. Bei den Aufgaben ist das so dass man Prämien erhalten kann, mehr Aufträge erhält und besser bezahlt Aufträge, wenn man diese Aufgaben denn macht. Hier steht dann nochmal die Dauer und verfügbar für folgende Geräte. Übrigens gibt es von Empfohlen.de nicht nur eine Website, sondern auch eine App und die haben das auch gut optimiert für Handys. So, die Aufträge unterteilen sich in verschiedenen Produkten, hier hat man zum Beispiel Kreditkarte testen, Premium, bei Premium ist das so, da kriegt man dann diese Premium Punkte, sieht man hier 50, das sind die Punkte, wo ich schon 240 gesammelt habe und hier hat man nochmal speziell die Infos die wir gerade gesehen haben, die Dauer, wie hier zu sehen und wenn man jetzt einen Auftrag beginnen möchte, muss man sich das natürlich erstmal raussuchen, was man gerne hätte. Nehmen wir einfach mal Website Test Meinungsort. Wenn man dann auf Auftrag beginnen drückt, hat man hier nochmal die Hinweise, sehr ausführlich. Vorteile, Vergütung, jeder Auftrag wird geprüft und wichtige Hinweise. Das heißt im Prinzip, wenn es hier auch weitergeht, dann kriegt man hier nochmal bestätigen. Und dann sieht man das hier, Mitgliedskonto testen, kostenfreie Registrierung, Umfragen testen, Screenshot machen, ist auch immer wichtig, ansonsten gibt es kein Geld. Das heißt, wenn man diesen Bereich denn erfolgreich auf seinen Laptop sieht oder auf sein Handy, wie auch immer, dann sollte man davon auf jeden Fall einen Screenshot machen und dann hier einfügen. Hier ist nochmal die Fragestellung, wie mache ich einen Screenshot? Das wird einem nochmal richtig erklärt, sei es jetzt über die Tastatur oder über dem Smartphone. Und hier kann man dann den Screenshot hochladen, also ist sehr benutzerfreundlich. Ich hatte bis jetzt gar keine Probleme damit, sehr gut erklärt. Gut, jetzt werden wir erstmal wieder zurückgehen. Hier sind nochmal die Aufträge extra und die bereits erledigten Aufträge, wie hier zu sehen. So, Einstellungen, Name, Anschrift und so weiter und die Auszahlungen. Hier kann man dann nochmal die Umsätze sehen. Des Weiteren gibt es natürlich auch die Möglichkeit Mitglieder zu werben. Jedes Mal, wenn ein von Ihnen geworbenes Mitglied einen Auftrag auf Empfohlen, die erfolgreich abschließt, erhalten Sie 10% von dessen Verdienst. Und das 365 Tage lang. Nicht schlecht, oder? Hier ist nochmal ein Beispiel. Verdient ein Mitglied innerhalb 365 Tagen 150 Euro, kriegt man 15 Euro Vermittlungsprovision. Hier ist nochmal die Möglichkeit, wie man die Mitglieder werben kann. Und hier geht es zum Mitgliederbereich. Also die Website empfohlen.de tendiert momentan zu 5 von 5 Sternen. Wenn sich nichts Gravierendes ändern sollte, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber wir werden erstmal abwarten, wie denn das mit der Überweisung klappt. Ob es wirklich klappt, das ist ja mal sehr wichtig. Und bis dahin werde ich weitere Aufträge machen. Und wenn es denn soweit ist, werde ich ein weiteres Video machen mit dem endgültigen Fazit. Also bis dahin, ich hoffe euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da und vor allem abonniert den Kanal. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ne? Macht's gut. Bis demnächst. So, jetzt willkommen zum neuen Video von den Testoleros, ähm, im vorherigen Video, eines der vorherigen Videos, ähm, habe ich euch gesagt, dass ich jetzt Speedcoin teste und mal joggen hier, weil Enrico kriegt es ja nicht hin, die Foul sau ja. Ähm, und zwar äh, teste ich dazu so ein Laufarmband, Ja, genau, das macht man sich hier so rum und dann kann man ganz normal mit dem Handy joggen gehen, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, dass das cool ist. Aber wenn es gut sitzt, ist es immer noch besser, als äh, das Handy in der Tasche rumzuschleppen. Und im Sommer hat man sowieso nicht so viel, weil wo Taschen dran sein könnten. Also so eine Sporthose, meine, sind meist ohne Tasche. Jo, also das wird jetzt mal getestet. Also ich ziehe mir jetzt um. Und nach dem Intro wird losgerannt. schon rum und ähm, werde jetzt mal das darin stoppen. Äh, ich will los, es ist kalt. Und ähm, jo, werden wir ja mal sehen. In einer Stunde sind wir wieder hier und dann äh, mal gucken ob das denn taugt. So Leute, jetzt ist natürlich schon nach dem Lauf. Ich möchte euch trotzdem noch zeigen, wie denn das Ding bei euch ankommt. Und zwar kommt das hier in so einer Paste-Tüte an. Natürlich amazon so -like verpackt in einen riesen karton ähm, genau jetzt hier so ein bildchen dann gibt es hier verschiedene größen hier ist noch extra so ein, so eine schnalle drin ich habe die schnalle genommen die halt dran ist ne? die hat bei mir vollkommen ausgereicht, wenn man dicke Rahmen hat ja muckis oder so dann kann man hier noch die ganze verlängern und genau das ganze ist auch äh, fest sag mal und jo ist sich hier macht man nicht so hier kommt in das handy drin. man kann auch, also ich habe das mal nur abgenommen und so mit meinem handy rumgespielt, das geht auch also wunderbar wenn es ja was blöd ist es hier die knappe an der seite kannst du halt nicht benutzen aber ja, dann nimmst du das halt raus ja. dann hast du hier noch löcher unten und oben damit man beim Joggen oder was auch immer unterwegs auch äh, ja, Mucke hören Muck kann. Ja. Okay, so viel dazu Nur mal kurz gezeigt ja. Geile Teil. Also, der Kilometer hier ran ist. Man kann sehen, ich sitze jetzt dran. Äh, und ich muss sagen, dass es so ein weites Band hat, äh, sitzt das auch sehr gut. Äh, der alte Mann. Ich habe auch irgendwann am Anfang, ich noch gedacht, das nervt. Mein Handy ist auch gar nicht so das leichteste. Aber so mittendrin, beim Laufen habe ich es gar nicht mehr mitbekommen. Also als 2. Ich muss sagen, das ist äh, Preis-Leistung, kann man ja nicht meckern. 1A wunderbar. Und das Ding bekommt von mir 5 Sterne. Das ist 1A. Im Gegensatz dazu, wenn ich das jetzt in der Tasche gehabt hätte, das Handy, muss ich sagen, das ist ja kein Vergleich. Das heißt, echt Geld, lohnt sich. Ja, fast vergessen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Leute, ciao. Bis demnächst. Moin moin zu einer neuen Folge von den Testoleros und willkommen äh, zum zweiten Teil äh, auf den äh, sagen, Schrottplatz. <lacht> und zwar geht es um ein Messer von Herbert, gibt es auch bei Amazon, Einen Link unten in der Beschreibung. Äh, Also ich habe jetzt damit zwei Wochen gearbeitet, ungefähr, und habe damit wirklich nur geschnitzt, entastet und leicht arbeiten gemacht. Und was ist passiert heute? Mir ist diese Klinge um die Ohren geflogen. Gott sei Dank ist nichts weiter passiert, aber man muss sich das mal vorstellen. Also Outdoor-Messer, das steckt dann im Prinzip so drinne. So hier. Hier ist ja ein Loch So und äh, ja, wenn da ein Loch ist, gehört ja was, was da durch, ne? da, damit es festhält, aber wenn ich, mir die, wenn ich hier so reingucke und ich habe da reinguckt, sehe ich gar nichts. Äh, es hat für mich den Anschein, als wenn das wirklich bloß reingesteckt ist und vielleicht mit irgendeinem Billigkleber verklebt wurde und das war's. Im schlimmsten Fall wirklich bloß reingesteckt, fertig. Ja, also normalerweise, wenn hier ein Loch ist, gehört das vernietet etc., verschraubbar, wie auch immer. Ja, das ist... Schrott. Kann man nicht anders sagen. Das kann man total vergessen. Äh, was man hier noch hat, äh, soll wohl ein Glasbrecher sein. Ich habe auch erst überlegt, da mal probieren, raufzuhauen. Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Wäre mir wahrscheinlich gleich alles um die Ohren geflogen. Äh, wie gesagt, äh, dieses... Herbert's Messer, äh, 11 Euro, 11,50 Euro, äh, spart euch das Geld, äh, Schrott, Vergiss es, kauft lieber was vernünftiges, nimmt ein paar Euro mehr in die Hand oder holt euch für 15 Euro einen Mora, keine Ahnung, was ihr vorhabt, äh, wofür ihr das Messer braucht, aber zum Beispiel äh, ein Mora Messer zum Schnitzen ist Top R und kostet auf 10, 15 Euro. Ja, und, äh, das Messer ist auf jeden Fall das Geld wert und nicht das hier. Gut, so viel dazu. Ähm, wenn euch das Video gefallen hat, ich hoffe auf jeden Fall, äh, dass ich euch weiterhelfen konnte, äh, Sowas äh, mit sowas nicht eure Zeit zu verschwenden und äh, euer Geld zu verschwenden. Ja. Okay, wie auch immer, äh, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas Erfahrungen, schreibt es in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testvideos. Ähm, heute zeige ich euch mal, wie man einen Kürbis schnitzt und zwar in relativ kurzer Zeit. Bevor ich jetzt anfange, erzähle ich euch eben mal kurz die Schritte. Wir nehmen hier oben den mal, den nehmen wir hier ab. Quasi schneiden ihn mal rum, nehmen alles, was drin ist, raus. Und dann fange ich an, ohne ähm, vorzuzeichnen, fange ich an, ihr Gesicht zu äh, zu, auszuschnitzen und genau, mal gucken, ob wir wie weit wir das dann schaffen in 10 Minuten brauchen wir dafür. Diverses Schnitzwerkzeug habe ich euch auch schon in anderen Videos gezeigt, was da gut ist und was da weniger gut ist. Ich habe mich schon alles zurechtgelegt. Ja, und hier steht alles hier bereit. Ich werde die Kamera auch gleich ein bisschen kippen, wenn damit ihr seht, was ich hier mache und genau, you 10 know. Minuten, jetzt haben wir 11.40 Uhr. jetzt ist 50 also 10 Minuten sind jetzt um so wie er jetzt aussieht kann man den schon äh, draußen hinstellen und dann äh, eine Kerze drin Ich wird jetzt noch ein bisschen was machen ihn ein bisschen schöner machen und dann äh, sehen wir uns gleich wieder so jetzt haben wir 12:32 Uhr und ja also ich habe auch schon keinen Bock mehr ich muss jetzt so reichen wird jetzt äh, Nochmal nach Rom und den nochmal mal Äh, im Dunkeln quasi, mit Kerze drinne. Jo. Und dann, äh, habe ich, lasst mich überlegen, 50 Minuten. Ja, mit, äh, Aufräumen jetzt noch und, ähm, Aufbau, sag ich mal. Habe ich jetzt also eine Stunde gebraucht. Aber ja, ist okay, war. Ich auch. Hält ja eh leider nicht so lange. Ne? Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Oder gebt uns einen Daumen hoch, besser gesagt. Äh, pardon, Enrico. Ähm, und abonniert den Kanal, ganz wichtig. Kanal abonnieren, das ist das Wichtigste überhaupt. Kommentiert mal bitte, äh, wie ihr das anstellt, dass so ein äh, Kürbis länger hält. Meine Kürbisse halten so 4-5 Tage und dann. Kannst du die nicht mehr brauchen kannst wegschmeißen, schimmeln und das ist ja echt schade. Also auch mein Tipp, 2-3 Tage vor Halloween, vorher braucht er da nicht anfangen zu schnitzen. Und genau, also kommentiert mal hier unter dem Video und lasst ein Abo da und ein Like und wenn ihr jemanden kennt, dem das Video vielleicht gefallen könnte, dann teilt doch mal. Und genau, you know, bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Moin Moin und Willkommen bei den Testoleros. Wenn ihr wissen wollt, das was für euch ist, dann bleibt dran. So, hier haben wir das gute Stück. Das habe ich mir gestellt. Gibt es bei Amazon, wenn ich mich nicht irre, für 11 Euro war zu der Zeit der Preis. Link in der Beschreibung, wenn ihr euch das mal angucken wollt, aber ich denke mal, wenn ich mit dem Video fertig bin, dann guckt ihr euch das wahrscheinlich an, aber ihr wollt es garantiert nicht kaufen. Und zwar warum? Und zwar haben wir hier einmal eine Zange. Ich sage es jetzt mal Kombizange und äh, Schneidzange bzw. nochmal integrierter Seitenschneider hier, wenn man das sieht. Also hat im Prinzip 1, 2, 3 Funktionen diese Zange. Ja, das funktioniert. Ich habe es noch nicht so getestet, weil ich Angst habe, dass das hier mir wirklich wegbricht. Aber so an sich funktioniert das schon mal. Das ist schon mal eine Sache, die funktioniert. Der Clip hier, der geht, der geht in Ordnung. Ach, hier, hier seht ihr seht da schon das erste Problem. Der hier, der löst sich. Das seht hier, kann ich auseinandernehmen. Also, normalerweise ist das so, dass ihr, werdet ihr ja sicherlich kennen, eine Zange, ähnlich einer Rohrzange, Wasserpumpenzange, äh, man nennt das Teil auch, wenn ich mich nicht irre, Engländer, äh, dreht man hier im Prinzip an diesem Rädchen, hier, und dann kann man das ausdrehen und wieder reindrehen, wenn es denn funktioniert. Und ich drehe und drehe und es funktioniert nicht. Es ist einfach nur fängt es an zu haken also das ding ist ja. schrott wie gesagt das könnt ihr vergessen der nächste punkt die bits wir haben hier drei bits jetzt fragt man sich natürlich okay wie kommt man da ran das geht nicht das geht nicht. Und hier gibt es auch keine Klappe etc. oder irgendwas. Sondern man muss das jetzt hier mit dem, den Fingern den Daumen hier irgendwie rausziehen. Und dann hat man hier zwei Möglichkeiten. Zwei Bithalter im Prinzip. Einmal den hier vorne. Den steckt man hier rein. Das hält noch ganz passabel, aber ihr müsst trotzdem aufpassen. Also es hält gerade so. Und dann den hier noch. Ja, der ist normalerweise gedacht, damit ihr dann schön hier arbeiten könnt. Aber wenn euch das immer rausfällt, dann ist das natürlich für ein ja, wisst ihr ja. Wenn ihr euch mal diesen Bit hier anguckt und ihr guckt euch Standard Bits an, dann werdet ihr ganz schnell merken, diese Bits sind wirklich nur für dieses Werkzeug gedacht. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich äh, dazu überhaupt noch Werkzeug sage, sondern einfach nur sage, dass das Ding ist Schrott und das Ding ist wirklich Schrott. Also äh, ja toll, der Gürtelclip funktioniert und äh, hier die Zange funktioniert. Toll, das war es dann aber auch schon. Aber es ist nicht so ein Zweck des Multitools, sondern äh, ich habe ja nicht gekauft, weil hier alles funktionieren soll. Dieses Tool ist euer Geld nicht wert. Gut. Äh, ich hoffe euch hat das äh, Video gefallen. Äh, ich hoffe, äh, ich konnte euch damit helfen, weiterhelfen. Äh, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, äh, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Kann natürlich auch sein, dass äh, ihr so eine ähnlichen Multi-Tools schon kennt oder schon äh, ähnliche Erfahrungen mit Schrott gemacht habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Also bis dahin, ach ja und vor allem abonniert den Kanal, ne, ganz wichtig. Und bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis Wir testen heute eine Grillmatte. Ja. Ähm, Bevor es geht noch, ähm, ich bin kein Profi-Griller oder Profikoch oder Oder ja, ich kenne mich auch nicht viel aus mit Gasgrill und Holzkohlegrill. Ich bin einfach bloß ein ganz normaler Amateur-Griller. In so einer Folie kommt die bei euch an.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 Jetzt natürlich schon geschüttelt. Ne? Lasst uns schüttelt die Hände. Nein! Nein! Obelix! Nehmen Sie den Schuh? Das nimmt schon auf, ja. Das so wir testen Joyboy. Joyboy Teil. 1, 2, 3, 4? Ja, -hmm. Teil 4. Weil die so eine Idioten sind. Äh, Alter. Also Joyboy gibt es ja jetzt nicht mehr in Bierfullen, ne? Weil ich ja geschrieben Ja, Büchsen jetzt. Ja, jetzt gibt es nur noch Büchsen. Habe okay. ich jetzt natürlich nochmal irgendwelche Jetzt Müssen wir natürlich nochmal prüfen, ob das auch. Äh noch derselbe Geschmack, das war. Äh. Mit Dixen. Genau, jetzt hab ich hier äh, ein tolles Probierprodukt. Und dann wird es schon mal aufgemacht. Ja, hier ist wirklich, äh, der, die Verpackung ist ja auch kleiner jetzt. Vielleicht ist Günstig ja alles. Ja. Vielen Dank für das Bestell von die äh, Baumeister quasi. Okay? Ja, schönen Busse, wa? schöne Grüße, oder? Schöne Grüße. Lennys jetzt mal, da gibt es hier so eine tolle Sachen noch mit dabei, wenn man sich so ein Probier, Probierboxen hier bestellt. Ah, die Sticker und was haben wir hier? Well Bearing Company Genau, sind also jeweils immer vier Stück drin, von jedem. haben wir ja, jetzt natürlich schon rausfinden, wenn ich so einen Duschstahl. Durstig, ich bin so durstig, und hungrig und geil. Aber hauptsächlich durstig, ich bin so durstig. 27 Kilometer liegt hier mal, ja, du kommst zu Rico, das ist halt für die Ah, das sind drei verschiedene, also das ist. Ach, das ist das Radler, ne? Dieses... Gelbes ja, Zitradler. Genau, Proteinbier plus Zitrone. Also der zweite Platz von uns. Genau. Limonade, Zitronengetränk hier. Proteinbier Light. Und? Und... Was ist das hier? Das ist jetzt dieses... Ach so, das mit Vitamin C. Das isotonische. Okay. Jetzt nehmen wir das erstmal ja? Also ich kann sagen, genau, das schmeckt auf jeden Fall noch, auch wenn es zur Lüchse kommt. Und das ist unser Gewinner gewesen ja. und der hat geschmackt. Äh, ja, wie gesagt, die 27 bis ich da die muss. Na ja, klar. Darfst du mal nicht so toll treten? Jetzt ja, ist hier der Knobelbisse. Hm, äh ja. Mhm. ja. Ich schmecke auch keinen Unterschied, ganz ehrlich. Ja, ich finde es immer noch gut. Aber das hier war glaube ich nicht so meins, oder? Vitamin C, B12, B12? Ja, das war nur mit Zwisch, ja, ne, das Ding mit Zwisch, da. Ja. Nur Vitamin Bier, oder wie das hieß. Bin frei, ohne frei. Hm. Ist aber klar. Gitarre, Alles ein ohne frei übrigens. Eben so, jetzt für alle, die nicht Schlüssel wie ein alkoholfreies Bier aufgeht, ist hier eine kleine Kurzanleitung. Äh, ja, so geht das oft. Ja, ich schmeckt mir den nicht mal sehr besser. Ist ja verrückt. Ja, hier merkt man richtig diese Limonade. Ist aber nicht süß, ne? Also, das ist wirklich nicht süß. Man schmeckt die Zitrone, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, ich trinke jetzt hier irgendwie so eine überzuckerte Zitronenlimonade. Also, ich muss sagen, ich schmeckt das schmeckt sogar ja besser als, als aus der Flasche. Ich weiß nicht, ob die da was geändert haben, aber die schranke Schmack ja, hat sich auf jeden Fall nicht viel geändert, großartig. Außer, dass mir das halt hier irgendwie besser schmeckt jetzt das Radler. die Jelbe. Ja, ich glaube, dadurch, dass ich mir die Zähne putzt habe, ist es bitterer. Also jetzt gerade die Zähne putzt, das ist für mich so ein bisschen säurebelastiger. Ja. So, Pfand ist auf jeden Fall drauf, 25 Cent. Mhm. Aber ich habe Pfand nie. Mhm. Ich habe es gemacht. Das ist jetzt ein bisschen säuerlich, weil ich äh, mir gerade die Zähne putzt habe. Mhm. Aber... Da hat man aufgestanden, oder? ja. wir haben ja Hab auch ja. erst nicht naja 12. Irgendwann muss man ja machen. Also, Könnt ihr noch probieren? Boah. <lacht> nee? Nee. Das ist nicht so meins. Nee. Ja, nee. <lacht> kann so oft probieren, das ist nicht meins. Bitte nicht. Ihr seid sehr gut erzogen. Das Ist Geschmack, wenn nicht gleich geblieben, sogar besser geworden, was dann natürlich äh, ist halt immer noch ein bisschen uncool. Ja, so auf jeden Fall. Ich schon daran, dass unsere Körper hier mit diesem äh, Vitamin C und alles hier kommen wahrscheinlich komm, damit die, nicht klar. Ja. Haben wir noch nie gehabt. So, Vitamin C, ey. Bis demnächst. Grüße den Raus an Frank. Herzlichen Glückwunsch, ja. Bis jetzt nochmal fünf Jahre lang Quinne Marx, äh, Präsident Deutschlands. Mhm. Das beste Deutschland, was wir jemals hatten. Frank der Stein. Ja, <lacht> ja ich habe hier keinen äh, Internetempfang. Nee, ich auch nicht. auf. Nee, das hier... Lügt doch nicht. Wie passiert das? Mach war ran da drüben hier. Ich weiß nicht mal, wer spielt Alter. Das ist falsch rum. Nee, nee, da ist richtig rum. Das ist nicht wie eine Tischdecke. Das ist auch nicht gespielt. Gesponsert wird von Roundup und Krautfrei. Das ist nicht der Schockwahl. Geil, Junge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Wir haben hier extra total geil geschmückt. Heute 23 Uhr auf Pro 7, läuft der wohl. Ich würde euch gerne ein bisschen mehr darüber erzählen, aber ich habe kein Internet. Ja, ich auch nicht. Wir können Fenster aufmachen. Da die Schwingungen durch. Kannste? Ja, du? Cincinnati gegen Los Angeles. So, no. und L.A. ist Favorit. L.A. ist Favorit und die anderen Cincinnati ist wohl ähm, Analog. Der Analog. Da sind wir natürlich für den Analog. ist ja wohl klar. Ja. L.A. verliert hier. <lacht> Luschen. Ein bisschen klein, oder? Meinst du nicht? Das ist Originalgröße. So. Ja. Amateurliga oder Kinderliga? Transliga wird das wohl sein. Sternchen, Ja, hm. ah, genau. LGBTQ+. Da, wo jeder mitmachen darf. Genau. Hier, der höchste jemals bezahlte Preis für ein Super Bowl Ticket beträgt etwa 30.000 Dollar. Alter Schwede, das ist heftig. Also mit die 30.000 Euro würde ich mir dann doch wohl lieber äh, Gold kaufen. Ja, das wollen wir jetzt dank der Inflation ganz gut laufen. Beim ersten Super Bowl 1967 war ein Ticket für 10 Dollar zu haben. <lacht> In diesem Jahr liegt der Durchschnittspreis bei 4875 Dollar. No. Beim Super Bowl 50 kostete eine Tüte Popcorn schon umgerechnet 14 Euro. Ein halber Liter Bier 11 Euro. Wow, oh, ist ja wie... Normal ist auf dem. Ja, der Tier Oktoberfest lag 2016 bei 10,70 Euro. Alter! Und was ist da bei denen Bier? 0,33 ja, Euro, Ey, Na ein halber Liter steht hier. Ach so, halt. nein. Aber 11 Euro, ey, alter Schwede. Schöne maurer Ja. Ja, auf jeden Fall. Grüße den raus an Cincinnati, Macht die Luschen außer L platt. Pfeifen. Der Football. Das Spielgerät ist aus Kuhleder gefertigt. Die Chance einer Kuh als mhm. Football im Super Bowl zu enden steht bei 1 zu 17.420.000. Ja, wem ist auch immer interessiert? Mhm. Muss ja eindeutig Kuh. sonst? Ein Footballspiel dauert durchschnittlich 3 Stunden. Die effektive Spielzeit, in der der Ball tatsächlich bewegt wird, beträgt aber nur 11 Minuten. Ich möchte wenigstens noch wissen, wie viel eine Werbung kostet. Beim ersten Super Bowl 1967 kostete ein 30-Sekunden-Werbespot rund 40.000 Dollar. Im Rekordjahr 2016 lag er schon bei 5 Millionen Dollar. Für wie 30 Sekunden? 30 Sekunden. Was, 5 Millionen? Ja, 5 Millionen Dollar. Der in der Produktion bislang teuerste Werbespot stammt vom amerikanischen Autohersteller Chrysler. Den Clip mit Rapper Eminem in der Hauptrolle ließ sich Chrysler 2011 boah, satte 12,4 Millionen Dollar kosten. Wahnsinn. Gegessen werden an nur einem Tag 120 Millionen Liter Bier, 1,25 Milliarden Chicken Wings, 55 Tonnen Avocados, 4000 Tonnen Popcorn und 13.155 Tonnen Chips. Der Kalorienverbrauch durch Knabereien liegt damit landesweit bei 27 Milliarden Kalorien. Deswegen sind die aber so schlank. Hm. Während der Halbzeit werden in Amerika 680 Millionen Liter Wasser an der Toilette runtergespült. Am Montag nach dem Super Bowl werden in den USA 20% mehr Schmerztabletten verkauft als normal. Die Krankmeldungen steigen an diesem Tag um 6%. Die feiern alle. Krankheit hat in den Staaten sogar eine offizielle Bezeichnung: Superbolitis. RB und Country-Sängerin Mickey Guyton. Hm. Kenn ich nicht. Hat RB und Country. RB und Country-Sängerin Mickey ja, Guyton. Ist ja auch doch sehr ähnlich, RB und Country. Ja, <lacht> sowas von. <lacht> Wer kommt zuerst auf die Bühne, kannst du auch tippen: Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Kendrick Lamar oder Mary J. Blige. Das Favorit gilt Mary J. Blige. Ich wollte gerade sagen, wie Dauer zuerst. Denke ich auch, ne? Übrigens auch an Fun Facts. Ja, denke ich auch. Bis zum Bier, nein, das macht das Bier. Wir haben jetzt Feierabend. Das haben wir was mitgebracht. Feinstet Corona extra. So sieht's aus. wollen wir jetzt gleich mal testen. Ja, so sieht der Deckel aus, so hier? Hier sind die ganzen Zutaten und alles 4,5% Genau, you know. 0,355 Liter sind da drin Zum Wohl Zutaten sind Wasser, erstmals Mais und Hopfen Aber darf sich tatsächlich Bier nennen, ne? Also gehst nicht nach Watt gehen aber nach deutschem Reisebuch ist das nicht gebraut. Tja, hier ich steht es ja. Lass ja wie ich Corona Extra das ist mehr als nur ein Bier. Es verkörpert den mexikanischen Lebensstil. Weltweit bekannt durch seine hohe Qualität, typisch goldene Farbe und einzigartigen Geschmack. Genieße es eiskalt, passt. <lacht> Mit einer Scheibe Limette, naja, haben wir nicht. Und hole dir die Sonne Mexikos nach Hause. Ja, Sonne, Sonne. Die fitten Vögel sitzen da, man, im Apfelbaum. Oh, wie fett die sind, ey. Hast du die, Wort? die Äpfel? Die Vögel. Ach da, den Ehen ja. ja. das ist neu, da ja, links daneben. Der ein schön fette Ding, ey, wirklich. Mhm. Da, stimmt, da ist er. Mexikanisches Bier gebraut in Belgien. <lacht> frei Und abgefüllt wohl in Bremen. Bitter ist es nicht. Es ist ja eher so so total mild. Total mildes Bier. Mm, der Nachgeschmack, den schmeckt man ein bisschen, aber ja. ja. Sehr ja süffig. Corona ist doch nicht so schlecht, wie alle sagen hat Doch die perfekte Größe für so eine s bahn Da ja, ist einmal frei, so ein Sixer hier, kein Ding auf euch, Prost! Aber ich glaube, darauf gibt es kein Pfand, wa? Nö, denke nicht. Hier ist zwar noch eine Service-Hotline, aber die ist auch gebührenfrei, das ist ja super. Und das heißt übrigens Corona, weil man, wie man sehen kann, ist da eine Krone drauf und Corona heißt Krone. Tja, die Aufmachung ist natürlich wie ein mexikanisches. Das ist ja mexikanisch. Erinnert mich auch so ein bisschen von der Aufmachung her an, ähm, wie nennt sich das, Salitos zum Beispiel gibt es doch hier, das ist auch so ähnlich. Oder Desperados. Desperados, ja. Desperados ist sehr bekannt. Da mal in Kommentare schreiben, ob wir mal Desperados äh, testen sollen Genau. Das wärs Schreibt mal rein. Würde mich freuen. Der Sixer halt ja auch nicht ewig. Mhm. Wir hatten übrigens Probleme, hier ähm, Corona-Bier bei uns in leuchten zu kriegen. Also irgendwie, wo es so losging mit der Corona-Krise, gab es hier in dem Dorf kein Corona zu kaufen. wenn man <lacht> Deswegen sieht kommt das Video jetzt auch erst zu so spät. <lacht> ja. Zumal man sich mal vorstellt, Corona ist nicht das Einzige, was es hier nicht gab. Ne? Das war ja eine Zeit lang extrem, muss ich sagen. So wie es wirklich dann mal gesagt wird, also äh, Klopapier nada, nix, niente. Das ist heute übrigens auch schon so gewesen. Ja? Auch mit dem ähm, hier diese c -Bahrzeug. Hm. Da waren nur noch drei Sachen da und es war aus Altpapier hergestellt, deswegen also es war nicht sehr vergriffen, dieses Altpapier. Also nicht sehr vergriffen bedeutet jetzt, da waren nur noch drei Packungen da und da habe ich mir dann mal schnell eine geschnappt. Also meine Frau war am Dienstag einkaufen und hat es doch tatsächlich geschafft, Toilettenpapier mitzubringen. Unfassbar! Riecht zwar ein bisschen komisch, aber macht sich gut. Also in zwei Wochen werden wir wohl durchhalten. Also, apropos nochmal Klopapier als lustig. Meine Frau hat äh, extra Klopapier bestellen müssen, weil es halt. Wackt? Ja. ja. Das ist ja unfassbar. Nike. Wenn du dann versuchst, für die Kollegen einzukuchen, weil du Mittag kochen willst, dann wirst du <lacht> blöd angeguckt bei Alli. Ja warum du dann 10 Tüten mitnehmen willst, war? Ja. ja ich glaube das waren 7, 8 Tüten Spätzle denn das sind keine üblichen Waren dann stehst du da und die Verkäuferin, die glaubt dir nicht mal Ja, das unglaublich na was mir gefallen Fallen ist die ganzen Eintöpfe in den Büchsen und das alles die Suppen, die waren alle weg bis auf die ganz teuren Sachen die gab es noch und was gab es auch noch nicht mehr? Fischstäbchen. Es gab keine Fischstäbchen mehr, die waren alle weg. Unglaublich. Ja, das, war, das war wie beim Sonderstoßverkauf, kann man sich das bald vorstellen. Du bist da reingegangen, in den Laden, die Hälfte war weg. Ja. Also, unfassbar. Heute war ich wieder einkaufen für die Kollegen zum Mittagbrochen und Frühstück. Und da durfte ich dann tatsächlich meinen Dienstausweis vorzeigen, damit ich es dann... hat so? gefragt, ob ich einen Zettel bei habe. Wahrscheinlich ja, werde ich mir jetzt mal vom Zugführer einen Zettel schreiben lassen. Ja, damit ich auch einkaufen kann, damit die Kollegen was zum Mittag haben. <lacht> das ist ja irre. Da verhungert die Feuerwehr fast, ey. Wir mhm. haben selbst bei Thun, ich war bei zwei Thun-Märkten, der, der Ihnen hat gesagt, für Desinfektionsmittel. Die Nachfrage ist um 700 Prozent gestiegen. 700 Prozent, das ist <lacht> unglaublich. Ich bin da reingegangen, habe gesagt, ein Tum, ich habe gesagt, was sieht es denn aus hier, Desinfektionsmittel für die Hände und so. Hat er mir angeguckt, hat er gelacht, hat gesagt, wo kommst du denn her? Hast du das nicht gehört? Alter sagt, er, Ey, 700 Prozent ist das hochgeknallt. Ja, wir haben nichts mehr. Wir haben Engpässe. Ja, toll, danke. Das ist ja unglaublich. Macht euch nicht verrückt. Das Leben geht weiter. Na ja, Gott sei Dank bin ich jetzt erst erstmal umgestiegen. Ich habe jetzt angefangen Body Attack zu testen. Das ist so eine Art Diät Shake kann man sagen. Bis jetzt bin ich positiv überrascht. Aber Gerade mal angefangen, mal schauen, was die Waage sagt. Innerhalb der nächsten Tage und da wird es dann auch noch, wenn es soweit ist, dann mal ein Video davon geben. stehen ja, ja keine Kalorien hier drauf. Tja. Warum wohl, wa? Auf jeden Fall nicht Auto fahren und nicht in der Schwangerschaft zu sich nehmen. Genau, dicke Frauen dürfen nicht, nicht trinken. Ja. Dicke Frauen, wenn ja, ich ins Auto kippen. langen haaren Genau. Das ja, ist halt Brause. Tja, aber dafür viereinhalb Umdrehungen, ne? Trinkt sich so weg. genau wow. ja, so ein Typ, der testet halt immer Bier. Echt? Und der, ja, krass. Und der hat halt auch Corona-Bier getestet. Und dieses Corona-Bier... Seit dem Video, seitdem hier Corona ins tolle, ja. seitdem geht das ab, das Video, ja, das ist, <lacht> <lacht> das, oh, der war auch der Einzige, der war ganz oben, ganz alleine, ja. Corona-Video, die hat keinen anderen. Ja. so, Wenn man sich Corona auf und dann stoßen kann, <lacht> schön hohe, ja, mhm. total, so dumm, du musst mit der Dummheit der Menschen, musst du rechnen, also nicht, mit der, nicht, nicht unbedingt mit der Dummheit, sondern äh, mit der Angst der Menschen, musst du rechnen. Ach ja, komm, es süß hier. Labert, labert mal. Also Corona könnt ihr kaufen, ja. Kriegt einen Daumen hoch. Mhm. Ich möchte jetzt nicht unbedingt zu 5 Sterne tendieren, aber das ist halt Geschmackssache. Ja, ich denke, wenigstens 4 von 5 Sterne, oder? Ja. Ist realistisch, ja. Na, ja, dann 4, von 5 Sterne für Corona. Auf jeden Fall wichtig, Abos. Ja. Da würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn so viel wie möglich abonnieren. Denn je mehr Abos, desto besser können wir unsere Videos machen, gestalten, weil kostet ja auch alles ein bisschen was. Ne? Nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Ja. Dann nehme ich jetzt ein Hasenröder. <lacht> <lacht> ich, so ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Gebt ein Like. Abonniert unseren Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis demnächst.